Willkommen zurück zu Meetopia. Wie ihr sehen könnt, haben wir nur die größte Schwester von allen gerettet. Doch, jetzt müssen wir noch tatsächlich noch die kleinste retten. Ja, und wir gehen tatsächlich erstmal hier lang. Denn hier gibt es einen kleinen goldenen Ploing, den ich gerne erstmal besiegen möchte. Oh Gott, es gibt neue Gegner. Häutchen. Okay. Sind die genauso wie der Boss? Er hat nämlich... Oh, alle geholfen mit. Oh, alle haben mitgeholfen. Ähm, der letzte Boss aus der letzten Folge, Spoiler, das war eine Eule, so wie die hier. Und ja, die haben wir mit Bravour gemeistert, war natürlich nicht einfach, aber bei unserem Skill war es easy, Bam, schön. Und nun sind wir auf dem Weg, Komma Ade, zu verfolgen. Das Gesicht von Soldo geklaut. Klang der Natur gelernt. bringe verwirrte Freunde mit der Pfeife zurück in den Kampf. Und du noch mal. da auch Schön. Herr Mike! Guten Tag, ich habe Post für Sie. Ich bin doch Herr Mike, richtig. Ich Brief halten. Habe ich mal damit getan. Tschüss. Liebe Mike! Nur wer gut gestärkt ist, kann gute Arbeit leisten. Merkt ihr das? Dein Cobra. Tja, so kennt man König Cobra. Okay. okay. Eine Truhe. Spielscheine. Cool. Das hier. Ja, was heißt hier? schlafen. Wir machen weiter. Du wolltest alles an einem Stück aufnehmen, heißt das nicht, dass wir gleich aufhören. Hat wohl die beiden Süßen denn? Ah, ihr wollt Muskeln stärken. <lacht> Warum passt das? Warum passt das? Ich habe keine Ahnung, aber es passt. So, ihr wollt noch ein bisschen anfreunden. Ja, könnt ihr ganz kurz machen, aber dann wieder zurück, denn ich würde es noch ein bisschen mehr mit Sailor Moon. Rum äh, befreunden. Was tatsächlich auch ein guter Grund ist. Um ein paar Ausflüge zu machen. Was sagt ihr beide? Ja? Gut. Dann machen wir ein paar Ausflüge. ich glaube, die skippe ich alle durch. Ja. Die kennen wir alle schon. So. Ich habe dir jetzt zwei Tickets oder so gegeben. Nur. Und wie ihr sehen könnt. Sind wir beide Level 11 miteinander. Die beiden sind ein bisschen zu hoch, wie ich finde. Deshalb müssen wir das eigentlich auch noch mal ändern. Ähm. Sind alle noch gar nicht mit Bunny. Das ändern wir, komm. Ich würde gern noch mal ein bisschen mit GF und dann kann das so bleiben. Ja. Genau, so können wir das machen. Äh, Geld ausgeben. Will noch jemand was haben? Den wir so schon die ganze Zeit haben. Und du willst eine Bombe, ne? Ja, der will die Bombe. Ne, ich gebe ihm jetzt das hier, weil. Ich will das schon seit längerem haben. Und dann machen wir das endlich mal. Du was ist du denn vorher? Ja, warum nicht? Können wir machen. Warum nicht? Warum denn auch nicht? Und mehr Geld habe ich nicht. Müssen wir sparen für die Bombe? Bomben. Müssen wir sparen. Fünf verschiedene Blätter. Waffen von der Blume. Cool. So, und jetzt können wir zum goldenen Pläum. Und danach. Ja, müssen wir die beiden anderen Zusatzwege machen, denn da sind ein paar Gesichter, die wir retten müssen. Das ist in Ordnung. So, Bam. Nom nom nom nom nom Aua Bam. Und das war schon. Wir sind stärker geworden. Das freut mich. Wie das Gesicht von ist und nun können wir hier lang. Aber hier gehen wir dann später lang. Denn einmal haben wir hier was und da drüben noch was. Und das müssen wir machen für die Gesichter. Ich glaube hier, das ist so ein ganz einziges, ein einzelnes Level, so wieder ganz rechts, was wir freigeschaltet haben. Wo einfach nur das Gesicht versteckt ist. Vermutlich. Moment, das könnte aber auch heißen, dass hier Zwischenbosse sind. Oh, oh. Wir sollten aufpassen und uns schon mal bereit machen für einen Bosskampf. Egal wie groß oder klein er sein mag, wir werden ihn zerstören. Der dunkle Fässer ist Zeiser, also aufgelauert. Tja, so kennt man ihn. Wir sollten wirklich besser aufpassen. Habe ich als Beschützerin des Dorfes versagt? Nö. Das ist lieb von dir, danke. Muss ja nicht immer deine Schuld sein. Guck mal, sie war uns einfach einen Schritt voraus. So sieht's aus. Ja. Konnte man nichts machen. Also einfach alles schon vorher geplant. Dass er da einfach hinter dem Tor wartet, bis ihm aufgemacht wird. Oh, neue Technik. Panzerung. <lacht> versteckt sich da einfach in den Kostüm. Ist in Ordnung, Bunny. Ich bin immer für dich da. Ich bin dein White Knight. Oder so. Oh, was soll das? Ah! Was soll denn das? Ah! Hey ja! Da ist er weg! So! Zwei Level-Ups direkt. Schön! Jetzt sind wir alle Level 9 außer Bunny? Glaube ich. Oh. Wieder zwei Wege. Das heißt, ich darf dieses Level gleich nochmal machen. Toll! Zumindest ein bisschen Geld. Er schnurrt hier. Ja, hier ist das Ende. Ja, es ist nur ganz am Ende des Levels. So zwei Wege. Ah, warum mache ich 100%? Warum wollte ich das machen? Ah. Okay. Das fährt mit was von mir. Machen wir das ganz kurz hier. Oh, nein, nein, nein, nein, nicht in nein. Ich eine Friseur. Nein, nein, nein, nein, nein. Nein, das sieht nicht gut aus. Der Bull hat was. Nee, die Farben passen nicht. Farben sind nicht gut. Äh, ups. Das wollte ich nicht. Ich wollte das so haben. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Warte, bevor wir uns wiedersehen. Gab es denn noch ein Level? Tatsache. Das geht hier noch mal weiter runter. Okay, dann muss aber jedes Gesicht sein. Ich habe keine großen Erwartungen hier. Eine Kiste mit... Einem einzigen MP-Bonbon Und das war's Entweder 600 Gold oder ein einziges MP-Bonbon Ja, ich glaube die Entscheidung ist ja offensichtlich Das Gold ist wichtiger, Leute Das Gold ist wichtiger Mit dem könnt ihr sogar Bonbons holen Oder Bananen Falls ihr da ganz wenig davon habt Was? Bunny, du wirst müde So müde Oh, nur ein Traum. Ich habe mir gerade so gedacht. Hä? Das war gerade creepy irgendwie. Uh, ja, okay. So, zack. So, können wir können wieder was gönnen. Bombe. Ich möchte die Bombe aber tatsächlich nicht ausrüsten. Auch wenn sie cool ist, weil es ist einfach eine Bombe. Möchte ich sie nicht nehmen, weil ich für den Teddy. Nein, ich bleib beim Teddy. Der Teddy ist super. Das super, der Teddy. Den will ich nicht aufgeben. Komm, machen wir weiter. Ich habe wirklich Angst, dass wir in dieser Folge nicht so viel schaffen. Fünf verschiedene äh, Waffen für Panzer. Cool. Ja, ich möchte gerne in dieser Folge sehr vieles erreichen. Unter anderem diesen Boss hier killen. Und dann da drüben den Boss killen. Und dann können wir nach oben lang, wo der Ploing war. Äh, das sind die größten Summen, die ich je gesehen habe. Oh, da sind wir geschrumpft. Ja, genau. <lacht> Na ihr Windlinge? Ah, gut, dass ich da geträumt habe. Was sich so ein großer Panzer überfährt. Natürlich sind hier noch Gegner, kannst du mir jetzt aber nicht sagen, dass es hier noch... Ja, nee. Kannst du aber nicht sagen, dass es nach diesem Level noch mal weitergeht, irgendein anderes Level. Bitte nicht. Bitte nicht. Oh nein, der Vogel tanzt. Nein. Er endet sein Leben. Oh oh. Nein, wir sind alle wütend. Vorsicht. Yay. Bam. Guck mal, das war gut. Oh, schön, nochmal. Oh, cool. Ja, gut gemacht. Perfekt, wunderschön. Ah! Bam, bam, bam, bam. Das ist eigentlich keine schlechte äh, kein schlechter Status-Effekt. Der hat mir gerade ziemlich geholfen im Kampf. Ein einziger Marshmallow. Ja, natürlich. Und hier ist der Boss. Gleich drei? Hi. Hey. Hallo. Oha. Moment, was? drei Tomaten aufeinander gestapelt. Tomatenteam. Wenn das nicht dumm ist. Na egal, diesen kleinen Zwischenboss, den machen wir fertig. Bam. Oh, sechs Damage. Ehrlich. Ehrlich, Bunny, sechs Damage. Wie geht's... Oh, die geht's gut. Okay. Bunny geht's aber nicht gut. Die soll ich heilen, statt anzugreifen. Bam, bam. Ja, ich will mal ganz kurz gucken, wie viele. De Na, hat noch voll viel Leben. Ich heile. Ja. Und neue Technik. Sie sah Blumenduft. Blumenduft. Wow. Yay. Yeah. La la la Yay. Hä? Okay, ich kann grad nicht mehr vorspulen. Komischer Bug Nice. Aua. Aua. Aua. Aua. Yeah. Ganz ruhig, mein Freund. Ganz ruhig. Bam. Nochmal hier Heilung. Noch eine Heilung für dich, Girlfriend. Yay. Ihr Blick Wow. Wut geheilt. Mjamm, lecker. geht. Ah, ich mach kurz mit Augen zu. Na, na, nein, nein, oh, nein. wie die küssen. Nyam. Nein, nein, Bunny. Du legst dich nicht hin. Du kämpfst mit. bäm. Kann ich mir so viel Leben haben? Ach, komm, rauf da. Den dummen Blicken. Der musst sich ablenken lassen. Oh! Aua! Aua! Igitt! Ja, nice, nice, nice! Bam! Und tschüss! Oh, fische da, da, da, da, da. da haben wir sie gerettet, die kleinen Fans! Yeah! Feenjuwel A erhalten! Ja, das zeigt sowieso, dass wir jeden einzelnen äh, Zwischenboss hier machen müssen, weil wir brauchen alle Juwelen, für was? Weiß du noch nicht, aber was ich weiß ist, dass wir 850 Leute gerettet haben und damit bekommt ihr statt 220, dass wir 240 HP verstreuen und bei 900 kriegst du was noch viel cooleres Ich hoffe, dass wir bei 1000 irgendwas sehr, sehr cooles bekommen, das wird sich tatsächlich dann lohnen Ja, nicht schlafen hier, wir müssen weitermachen, die Folge ist noch lange nicht zu Ende, Freunde Schädel, Pixar Ich pieß dir gerne in den Schädel. Na, ja, mir egal. Wenn du den haben willst, dann willst du den haben. Das ist eigentlich ziemlich geil. Komm, weitermachen. Kein Bock auf fallen Wir machen weiter. Und Bunny braucht immer noch Erfahrungspunkte. Läh, fünf verschiedene Pizza. Waffe der Unholde. Cool. Ja, ein Gesicht, zwei Gesichter und drei Gesichter. Richtig. Aber das sind doch lange nicht alle. Wir können nämlich nun hier unten noch dieses eine Level hier machen. Warte, ist hier irgendwo ein Tor? Ne, man sieht es auch gar nicht. Na. Wie weit sind wir? Ah, wir sind schon fast hier. Okay. Ja, machen wir das Level hier und dann kommen wir wahrscheinlich oben wieder raus. Das ist eine Abkürzung? Oder ist das hier direkt das Level mit dem Boss? Und nur links war er halt noch ein bisschen länger, weil Bock. Ah, der Duft des Waldes. Die Luft ist so frisch hier. Ich sollte einen tiefen Zug davon nehmen. Einatmen. Du Du Oh, Oh, das muss ich ja unangenehm anfühlen, so richtig. Ah. Aus dem Weg hier, ihr Noobs. Trottel, bam. Ey, was, was soll das hier? Nicht einfach meine Teamkollegen hier angreifen, meine besten Freunde. Ich wir noch im Leben? Oh, Oh, so, wandeln, so, wandern? Okay. <lacht> ja, okay, hier auch nur. Okay. Ähm. Bam. Und den letzten mache ich. Hä! Bam! Na, nice, heiß, nice. Wie das wohl für die beiden Mike so ist. Um den ganzen Mädchen um zu sein. Ach ne. Schon wieder Gesichter sammeln? Schon wieder? Naja, ich verfolge den dunklen Fürsten schon seit einer ganzen Weile. Also schon seit ein paar Wochen. Oh, dann hast du ja sicher jede Menge Kopfverfahrung. Hey, <lacht> schön, wenn man jemanden hat, auf den man sich verlassen kann. Ja, du bist auch eine große Hilfe tatsächlich. Du machst einen ganz netten Damage kostenlos. Den nehme ich mit. Oh. Okay, kein Bonus-Level. Hier ist das Gesicht von Amogus. Oh nein, bitte schenk nicht dein Booty. Oh nein, ein ein Crewmate-Schleim. Das sieht so dumm aus. Das sieht so dumm, das sieht so so so so unfassbar blöd sind aus. Bam. Bam. Ganz ruhig. Oh hier ist kein so schwerer Boss. Da fand ich den dreier turm mit den Tomaten schwieriger. Hier entlang. Neue Technik. Eskorte. Oh. Ich dachte es ist genau andersrum, dass die Prinzessin jemanden mitnimmt, aber nein, die anderen wollen die Prinzessin irgendwo mitnehmen. Ah, auch cool, auch cool. Halt einen Griff. Wir haben fast die Hälfte weg. Bam. Bam. Bam. Jetzt, ich noch mal hier. ich hab es weg. Bam. Immer schon drauf da. Du machst nur 6 Damage, Manny. Hehehe. Bäm. Ich sollte heilen, wenn ich wieder dran bin. Oh, oh, never mind. Dankeschön. Ja, sie ist wirklich eine große Hilfe. Sie ist wirklich eine sehr große Hilfe. Ein Imposterschleim. Es ist das kein Cream-Schleim mehr. Oh nein, nein, nein, nein, nein, Bunny. nein, nein, nein, nein. Was passiert? Das schläft. Das Schleim oder oder wie sah das jetzt aus? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er fast down und den kriegen wir jetzt auch down. Let's go. Amogus Dank. Ach, das war viel einfacher, was. Und oh, Level 8 für Bunny. Bonus-Erfahrung kriegt natürlich Bunny. Das ist aber wenig. Und ein B erhalten. Wie viel brauchen wir davon? 3-4? Keine Ahnung. Aber wir kriegen schön viel mehr von den Dingern. Nix? Okay. Dann machen wir direkt weiter. Wir haben noch ein bisschen Zeit in der Folge. Wir können noch einiges erreichen. Blopp. So, schon vier Gesichter gerettet. Ich packe aber alle gleichzeitig rein, wenn ich alle Gesichter hab. Genau. Ah, und jetzt können wir hier lang. Hier müssen wir auch lang. Es gibt nichts mehr zu tun. Auf zu Tingel. Der möchte bestimmt wieder einen Quiz mit uns machen. Ja, warum nicht? Ja, hoffentlich geht alles gut aus. Tomaten, Tomaten, Tomaten. Tomaten, Tomaten, Tomaten Sollten nicht fehlen im Garten Ich esse am liebsten die harten Und ich mag lieber die zarten Deine Tomatlinge sind echt die besten Ich glaube nichts kann mir je den Spaß an Tomaten verderben Ja, das ist mir wohl aufgefallen Toll, freut mich Und oh nein, ganz viele Löwenzahn, mit euch! Lass uns tanzen, mein Leder to. Oh, Autsch, <lacht> Dieses Gesicht, so groß. Boom, boom. Dead. It's dead. That's very nice. Ich habe das Gefühl, wir kommen dem Ende dieses Gebiets näher. Sehr, sehr viel näher. mich wie es dann weitergeht können wir nicht sagen dass wir noch mal unsere freunde verlieren und noch mal drei weitere begleiter bekommen und noch mal neue klassen also das können wir doch nicht erzählen dass das noch mal passiert dass ein zweites mal passiert ist ist es passiert aber komm ein drittes mal den gleichen also das ist ja dann das gleiche niveau wie super mario bros story Peach wird dann führt, rette sie. Ich oh, blöden Pogel. Ich könnte euren Povo anders zeigen. Haut ab. Blöden fucking Vogel. Bam! Beide down. Ein Pogel klappst und dann tut das weh. Keine Ahnung. Und wir sind sie weg. Und dann ist das, was zählt. Blum, blum. Yeah! Oh hier nur ja! Schade. Oh, du willst was Neues! Pünktchenkleid. Okay, ey. Okay, ey, ey, okay. Uh! Ui! Na, hübsche, ersten Freund? Äh, das habe ich jetzt aber nicht auch gesagt, oder? Das kannst' du aber gerne tragen! Ja, und äh, wir haben ganz viel Essen bekommen. Tomatennudelnsternchen. Kräftige Tomatensauce und Hartkäse umhüllen. Zarte Pasta-Nudeln. Und hühnchen sternchen Frisches Nahenbrot passt perfekt zu den zarten hühnchen -Stücken. naan Nahenbrot. Nein, nicht so schön. Die Tomaten äh, kann ich nicht essen. Äh, Dann isst du die. Schon lecker. Schön. Du musst alle probieren. Nicht so nice. Was sagst du? Hm. Hm. Nein, das hat sie schon probiert. Ach, Mist, egal, egal. egal. Waldnüsse nicht so. Und was sagst du? Überhaupt nicht. Und was sagst du? Überhaupt nicht. Ach, Und dann lassen wir es sein. Dann wird das mir jetzt so blöd, wenn ihr alle mein Essen nicht äh, genießt. Fünf Kleider. Kle ja. Fünf Kleider für Prinzessin. Auf zu tingeln. Machen wir noch einen Quiz bevor wir hier binden. Das höre ich doch immer gern. Kohlebar! Könnt ihr jemanden eine Silhouette? Das spielen wir jetzt. Okay, let's go. Es gibt doch Fragen. Von wann? Frage 1 Wer ist das? Mike Yay okay. Frage 2 Wer ist das? Ich Ich bin da rum wie eine Ballerina <lacht> Weird Frage 3 Immer noch Mike Richtig das war mal wieder ein einfaches Quiz. Glückwunsch. Fünf Glückwunsch. Bye, bye. Meine Dinge! Oh. Was ist das denn hier? Das schauen wir uns in der nächsten Folge an.